Barbara, eine Freundin von meiner 17-jährigen Tochter ist gerade einen echten Shitstorm ausgesetzt. Sie wird im Netz beschimpft, einfach nur deshalb, weil sie eine gute Computerspielerin ist. Mittlerweile ist das für sie wirklich schlimm geworden und meine Tochter würde ihr gerne helfen. Was kann man denn da tun? Ja, Hass im Netz wird immer mehr zu einem echten Problem. Es geht dabei immer gegen bestimmte Gruppen und Minderheiten und in diesem Fall betrifft es eben die weiblichen Spielerinnen. Drei Dinge sind beim Umgang mit dem Hass im Netz zu beachten. Die Opfer beim Durchhalten zu unterstützen, melden und blockieren in den sozialen Netzwerken und Gegenrede einsetzen. Und wie kann so eine Unterstützung ausschauen? Jetzt sind alle Bezugspersonen gefordert. Vor allem das Zuhören und jemanden zum Reden zu haben, ist wichtig. Bei diesen Beschimpfungen geht es ja meist nicht gegen eine konkrete Person, sondern die Freundin deiner Tochter wird ihr deswegen beschimpft, weil sie Teil einer bestimmten Gruppe ist. In dem Fall eben die der Gamerinnen. Diesen Gedanken zu verstehen kann schon helfen, dass man es nicht zu persönlich nimmt, auch wenn das nicht so einfach ist. Hm. Und kann man solche Hasspostings nicht einfach auf den Plattformen stoppen? Ja, man muss es auf jeden Fall versuchen. Auf den Plattformen gibt es in der Regel zwei Möglichkeiten, gegen Hater vorzugehen. Erstens, die Betroffenen können die Hater direkt blockieren. Und zweitens, wir alle können die Hasspostings und die Täter und Täterinnen melden. Und meine Tochter, was kann sie noch tun? Sie kann online öffentlich Stellung beziehen. Entscheidend dabei ist, Hass niemals mit Hass zu begegnen. Solche Gegenrede sollte immer ruhig und sachlich vorgebracht werden. Naja, aber die Hater selber werde ich damit auch nicht überzeugen können, oder? Darum geht es auch nicht. Es geht weniger darum, den Hater zu überzeugen, sondern stille Mitlesende zu erreichen, sie zum Nachdenken zu bewegen und auch zu motivieren, Zivilcourage zu zeigen.